Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, dass die Jugendhilfe Schuhpflicht und Altenpflege junge und alte Menschen einmauert, foltert und auf ihrer Flucht in den Tod jagt. Sie, Sie von haben von unserem polizeilichen uns Platz Platzfalls raus. Bis zum so Und bis denn No Unschuldig, in der Gefängnis war. Vergiftet, das ist sein Freund. es nicht einsehen, nicht wusste wohin. Vor ein paar Jahren rast ein zwei Jungs auf der Fuß von einer Polizei. Mit 180 Sachen im geklauten Auto in den Tod hinein. Wo jetzt dann ist, bei Mädchen auf dem Fenster gesprungen hat sich lieber das getötet als gewarnt, von der Polizei zurück sein. Wir blöd noch auf dem Plaster und immer 14 Haut, so lassen die Rappen ihre Knochenreste aus. Lassen die Rappen ihre Knochenreste aus. 25 Menschenstiche und ein doch Wurschtes geben Tschau dir die Wände an, das Blut kann man noch sehen Das Blut kann man noch sehen Heute hat er immer auf der Flucht von der Fischertrie An den Kulten gestoppten wir die Gedanke doch wieder einzulachen Doch wieder einzulachen Ein Kind voller den Vater die Polizisten der Erziehung töten Kinder. Wer treibt die Kinder so auf tödliche Flucht? Wer so, so, so. dreht die Kinder so auf tödliche Flucht? So, so, so. Luststadtbrone überziehen ganze Erdteile mit Kriegen, Sichtung und Tod. Sie nehmen Millionen Kindern, ihre geliebten Familien und Freunde. Im Gewand von barmherzigen Samaritern sammeln sie ihre Kriegsbeute ein und erziehen sie zur Fortpflanzung ihrer liebes Denn ihre eigenen Kinder haben sie mit ihren Lustvergeliebten vergeliebten schon längst abgetrieben. Wir sitzen ein immer auf und schreien scheiden, wenden, alles nur beenden. Nur wir auf weinen und schreiten, wir scheiten, wenden, alles zu beenden. Mhm. Niemand hört hier heulen, ihr jammert im Aus. Und ich hört hier hören und ich hört hier raus. The human has been neutralized self-destruct initiated self-destruct cannot be countermanded self-destruct cannot be countermanded forwards forwards <whistles> Ich finde, da muss man genau hingucken. Woran liegt es? Ist es ein geistig behindertes Kind? Hat das Kind ein Autismusproblem? Oder ist es eine Aggressionsentwicklung, die nicht in die richtigen Bahnen geht? Es wird eher bagatellisiert und nicht konsequent psychiatrisch, psychotherapeutisch behandelt oder gegebenenfalls sogar medikamentös, wenn die Impulsivität auch so stark ist. dass wir auch wollen. Muss mein Kind wirklich jeden Tag einen neuen Freund treffen zum Spielen oder zum Zusammenkommen? Oder kann man das auf einen besten Freund, eine beste Freundin beschränken? Du bist raus, Annika. Ich habe mich für Tommy entschieden, du Opfer. Das sind auch unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Verwandten, Bekannten. Für mich gibt es keine Unterschiede. Dadurch, dass wir zusammen sind, sind das auch meine Verwandten. Rettung mit bloßen Händen. Ein Lichtblick im Norden Syriens. Ein Mann ruft: Schau mich an, kleine Nur, schau, hier ist dein Vater. Das Mädchen ist wohlauf.